Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich habe Elin Hübi hier und äh, sie wird uns von The Exploration Company erzählen. Elon Musk hat viel, viel, viel zum Raumfahrt gebraucht und er wird auch viel in der Zukunft zum Raumfahrt bringen. Debris, ich glaube, wir werden eine Lösung äh, gefunden haben, also wir werden einen gereicht haben, auch eine Lösung gefunden haben, um Debris removal zu machen. Also, ich hatte auch die, das Gefühl, dass in den letzten Jahren das immer ein bisschen klein geredet wurde mit der, mit der äh, Wiederverwendung. Ähm, ähm, ja, hat man das nicht, nicht, nicht erkannt oder hat man nur erzählt, dass es nicht wirklich funktioniert und äh, gibt jetzt erst Gas? <lacht> ja, ähm, so erst, es ist, ist kompliziert. Das ist okay. sehr, sehr kompliziert. Wenn wir gucken, wie äh, Elon Musk das gemacht hat, äh, das hat so... Also ich muss noch mal gucken genau wie viele jahren aber ich glaube out of my memory es ist möglicherweise sechs jahren äh, vielleicht ein bisschen mehr von der äh, anfang von den testen äh, ersten testen bis zum wirklich äh, dieses Landung äh, der erfolgreich war so das ist nicht so einfach das ist äh, sehr, sehr kompliziert von der Computerperspektive Das ist auch kompliziert mit dem, äh, mit dem Engine, also mit dem Antriebssystem. Man muss eine Engine, der äh, Throttling äh, mastern kann, also eine Viable Pressure of the Engine. Äh, und da hatten die, die Vereinigten Staaten schon ein bisschen, weil sie haben auf dem Mond gelandet äh, Das haben wir nicht in Europa, weil wir haben nicht auf dem Mond gelandet. Wir, also wir haben also wir starten wirklich von, von, von scratch. Ähm, aber okay, also wenn, wenn, wenn wir gucken für die, auf die Roadmap von äh, jetzt die europäische Launcher, also wir haben schon mindestens drei äh, Launcher in Europa, die dieses Visibility auf uh, ihre Roadmap haben. So, ich glaube, wir kommen da. Es ist nicht äh, etwas, der Wisha, Wisha, also es ist nicht eine Breakthrough, Science Breakthrough. Es ist nur sehr, sehr, sehr, sehr gute Engineering uh, Knowledge und auch viel, viel Test. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Humilität haben. Wenn Elon Musk äh, hat sechs, sieben Jahre gebraucht, das können wir das nicht einfach in zwei Jahren machen. Das ist einfach nicht möglich. Ja? Und er kommt auf, äh, auf äh, schon ein äh, Kenntnisniveau, äh, der höher als uns war, äh, wegen dieses Landung auf dem Mond von den Vereinigten von Staaten. Mhm. So. Wir müssen in diese Richtung gehen, das ist super, super klar, weil das ist einfach der Standard. Äh, aber das wird nicht einfach und wir brauchen Jahre dafür. Mhm. Äh, Thrust oder äh, einstellbare äh, Triebwerke und äh, Widerstartfähigkeiten das ist ja auch etwas, was ihr auf eurer Roadmap habt für im Prinzip ein, ein Vehikel, was ja auf dem Mond landen ja. können soll und aber auch im Prinzip Hops auf ausführen soll wahrscheinlich. Also im Prinzip, das wird als eine Fähigkeit, die ihr euch vorstellen könntet, genannt, dass ihr im Prinzip sagt, dass man mehrere Destinationen nach einer Landung noch anfliegen kann. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Ähm ja, das ist das ist korrekt. Wir werden auch dieses Kapazität von Thrustable Engine haben für unsere Moon und ganz genau, weil wir dieses Throttable Capability haben, also hoffentlich werden haben. Dann äh, wollen wir auch also zum Beispiel einen Huve auf dem Mond machen, weil das ist dann eine last Mile delivery mit viel Geschwindigkeit und das kann sehr nützlich sein für zum Beispiel die äh, viel, viel, viel Tonnen, die zum Beispiel von Starship geliefert werden. Dieses, all dieses Tonnen muss äh, sehr schnell in die richtigen Ort geliefert werden und dann können wir auch äh, super hilfreich sein. Mhm. In, in Deutschland äh, ist die Raumfahrtbegeisterung, glaube ich, nicht so hoch gestartet, wie sie in Frankreich. Ich habe das Gefühl, dass in Frankreich ein äh, raumfahrtbegeisterteres Volk bisher war schon als die, äh, die Deutschen. Äh, was ich großartig finde und das wünsche ich mir auch äh, für Deutschland. Ähm, ich mich würde interessieren, in Deutschland ist die Presse zu SpaceX oder irgendwie so die allgemeine Nachrichten eher immer negativ. Und ist diese Presse auch in Frankreich eher negativ gegenüber SpaceX und Elon Musk? Ja, das ist, eine, das ist eine Mischung. Aber ja, die Presse ist doch ein bisschen eher negativ. Also persönlich ist, also Elon Musk hat viel, viel, viel zum Raumfahrt gebraucht. Und er wird auch viel in der Zukunft zum Raumfahrt bringen. Also er, er ist eine Quelle von Inspiration. Wir können einverstanden und nicht einverstanden sein mit den Dingen, die er macht. Aber es ist ein Fakt, dass er äh, unglaubliche sehr gute Technologien entwickelt hat. Und auch dieses erste Reise von Erde zum Mund, er hat das demokratisiert. Also er ist wirklich ein Enabler für dieses New Space. Mhm. So also ich glaube, wir müssen nicht kritisieren. Wir müssen lernen und dann gucken, was hier in Europa wir machen wollen. Und dann nicht nur diskutieren, sondern einfach, einfach gehen und einfach mhm. <lacht> machen und Technologie entwickeln. Also, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir haben gute Ingenieure. Es gibt auch viele europäische Ingenieure, die bei äh, Elon Musk arbeiten. Also es gibt keine Gründe, warum wir äh, könnte das auch nicht schaffen äh, Aber dann müssen wir nicht kritisieren, sondern einfach lernen und dann äh, auch Projekt haben. Sehr ja. ambitionierte Projekt. Ja. Nicht nur Projekt, die sagen, okay, wir machen ein, ein Teil oder einen Klein oder nein. Also ich glaube, wenn, wenn wir nie so viel Ambition haben, dann ist es ganz sicher, dass okay, wir, wir werden etwas liefern, das nicht so ambitioniert ist. Also by definition. Okay. Aber wenn wir viel Ambition haben, vielleicht sind wir nicht komplett erfolgreich, aber den Weg und den Weg, den wir gemacht haben, ist glaube ich viel größer, als wenn wir mit kleinen Ambitionen haben. So okay. Wir können super große Ambitionen haben und auch kleine Schritte machen. Das ist auch möglich. Okay. Aber ähm, Manchmal ich höre Leute, die sagen: Okay, das ist nicht möglich oder das ist äh, zu viel ambitioniert. Oder so. Okay, dann können wir Schritt für Schritt. Aber ähm, ich glaube, wir müssen mehr und mehr Ambition haben. Und Elon Musk ist, ist äh, dafür ein Beispiel, äh, weil er super ambitioniert ist. Äh, er ist super ambitioniert. Und er hat auch sein Roadmap, also Schritt für Schritt, ge gebaut. Sehr, sehr, sehr, äh, äh, very, very sehr, Also das ist immer in der richtigen, äh, mit dem richtigen, äh, immer die dieselbe Richtung, sehr konsequent und äh, ja, können wir hier die, die Erfolg sehen. Ja, bin ich, bin ich absolut äh, bei dir. Es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob das irgendjemand gesagt hat oder also diese Geschichte, äh, überleg, also überleg dir, was du tun möchtest in fünf Jahren und dann versuch es irgendwie in fünf Monaten zu erledigen. Du wirst scheitern, aber du wirst schneller sein als fünf, als fünf Jahre und ähm, genau. äh, und dann auch, nicht, nicht sauer sein, dass es nicht in den fünf Monaten geklappt hat oder dass man bestimmte Sachen nicht erreicht hat. Man ähm, hat mehr erreicht, als wenn man sich nicht so viel vornimmt. Wir treffen uns hier virtuell in Zeiten, die super, super äh, deprimierend sind. Ich habe am Wochenende ein Video gemacht, das hatte den Titel äh, Die Zerstörung der ESA oder also ich, ich hatte das Gefühl, ähm, die, dass mir die europäische Raumfahrt in den Fingern wie Sand kaputt gegangen ist mit der Situation, die wir gerade haben. Weil äh, man muss sagen, Europa hatte ein, äh, ein, mit Roskosmos einen, einen starken Partner, also beziehungsweise sehr viele Sachen sind äh, mit der russischen Raumfahrt in Kombination gelaufen. Ähm, das steht momentan alles auf dem äh, äh, ja, Prüfstand, sage ich jetzt mal. Ich kann eigentlich gar keine Prognose machen, wo, wie das sich weiterentwickelt. Ähm, und es ist sehr, sehr deprimierend. Ähm, und wir hoffen natürlich irgendwie alle, dass es äh, bald einfach wieder Frieden in Europa gibt. Das ist, glaube ich, die, die, die Hauptsache. Aber ähm, könntest du dir vorstellen, dass die europäische Raumfahrt vielleicht trotzdem ähm, ja, äh, in Zukunft ein, ein höheres Tempo hinlegt oder beziehungsweise vielleicht auch gelernt hat, dass sie selbstständiger sein muss und im Prinzip viel mehr selber machen muss? Ja, ich glaube, dass diese. diese diese Krise die ist, die ist also im Moment äh, sehr und so sehr, sehr, sehr seriös und sehr stark ist. Das ist ganz klar. Aber äh, ich glaube, das wird in Europa und ich wünsche, das wird in Europa mehr äh, Unity äh, bringen äh, und dass wir, äh, wir zusammen äh, äh, realisieren, dass das okay. Wir müssen also mehr Ambition haben und wirklich etwas zusammen machen. Wenn wir in der Geschichte gucken, das hat sehr oft so gespielt, dass wenn es, ein, wenn, wenn, wenn es war Krieg oder so, dass wir haben plötzlich realisiert, okay, wir sind nicht so stark, als wir gedacht haben, oder wir brauchen mehr Unity. Und dann haben wir größere Projekte oder größere Ambitionen gehabt. So Ich, ich, wünsche, also ich, ich bin sehr optimistisch, also sehr optimistisch. Ich glaube, das kann äh, am Ende des Jahres, wo wir dieses Miss Your Conference haben für die European Space Agency. Äh, ich wünsche, dass, weil wir dieses, äh, es gibt dieses jetzt äh, Krieg so, äh, mit Russland und, und Ukraine, dass wir sagen, okay, wir müssen wirklich sehr seriös über Raumfahrt zusammen sein und dass wir müssen wirklich äh, auf die gute Geschwindigkeit und mit den guten Technologien im Raumfahrt sein. Um, so das kann auch eine Chance für Europa, stärker zu sein und zu werden, ja. Hm. Und ich, ich glaube auch, dass Raumfahrt war immer auch die, ein, ein, ein Ort uh, und nochmal Entschuldigung für mein Deutsch, aber dann ein Ort für Kooperation. So ist ganz klar, dass uh, am Moment es ist besonders schwierig uh, und es ist noch nicht die, die gute Zeitpunkt. Aber ich wünsche, dass in den kommenden Monaten, äh, also wie auf, auf dem See, auf dem Meer, also jemand, der äh, ein Problem hat, man muss dieses Person äh, helfen. Also. Und es ist auch dieselbe äh, äh, Solidarität zwischen Astronauten zum Beispiel. Und äh, also mal gucken, wie, wie, wie das entwickelt. Aber äh, ich hoffe, dass ein Teil von dem Raumfahrt kann auch äh, mit Kooperation bleiben. Und äh, desto mehr äh, wir in Europa Kredibilität haben, desto, also je mehr eine Rolle wir spielen können, sodass Raumfahrt, äh, das wird auf jeden Fall ein, ein Raumfahrt ist schon eine, ein Kriegsland, äh, äh, das ist ganz klar, aber das kann auch ein kooperatives Land sein. Und ich glaube, es ist desto mehr wichtig, äh, dass äh, wir zeigen, dass, dass es gibt dieses beide, beide Möglichkeiten. Ja, hoffe ich auch, bin ich, bin ich voll bei dir. Wenn wir das mal alles ausblenden, was jetzt gerade in den letzten, wir reden von einer Woche, das ist halt auch völlig verrückt, aber wenn wir das mal ausblenden, ähm, deine optimistischsten Prognosen, wo ist die Raumfahrt in zehn Jahren? Und ähm, Ja, Ja, so in zehn Jahren, also in general oder für Europa? Das ist, das ist. Ähm, vielleicht generell und dann unsere Rolle als Europäer in dieser Zukunft ja so also, also ich glaube ähm, es wird viele Launcher sein also die sehr günstig alles reusable auch ähm, für Mehrheit von diese Launcher große Launcher also wir, wir sehen das ganz klar ähm, Micro Launcher den Schritt für Schritt Entwickelt sich in, in, ins äh, größere Launcher. Micro Launcher ist ein Weg zu lernen und ein großer Launcher ist ein Weg, ein Business zu haben. Reusability, also und auch im, im Bereich Space, Space Transportation, äh, reusable Raumfahrzeug, äh, refutable, äh, Tankstations äh, auf der Erde, Tank-Station rund am Mond äh, und möglicherweise vier, fünf Raumfahrtstationen rund der Erde. So, das, ist, das ist für den generale Landscape sozusagen. Ich werde nicht über militärisches Raumfahrt sprechen, aber hier wird auch viele, viele entwickelt. Und ich hoffe, dass wir kommen nicht in einen Status kommen, wo ähm, Ja, das ist wirklich ähm, Das kommt zu ähm, Okay, also ich hoffe, der Status wird stable sein. Mhm. Ähm, Debris, ich glaube, wir werden eine Lösung äh, gefunden haben. Also, wir werden ein, ein Gerecht haben, auch eine Lösung gefunden haben, um Debris-Removal zu machen. Das kommt auch mit dieses Defense. Also, das ist die beiden Technologien sind super verbunden. wenn Man kann ein Debris-Removal äh, machen, dass man auch ein anderes Threat-Removal, äh, das ist ganz einfach. Ähm, und dann für Europa, also, ich wünsche uns, dass wir äh, eine ganze Reusable Capacity haben, also Launcher und auch Raumfahrzeug. Schön sowas, dass wir eine, ein europäisches Space Station haben. Ich glaube, das ist super wichtig, der äh, geöffnet ist für äh, andere äh, Länder, die äh, dieselben äh, Wert als äh, Demokratie äh, als uns äh, haben. Und äh, zehn Jahre vielleicht noch nicht Männer auf dem Mond. Äh, also das werden wir auf jeden Fall machen mit der Amerikanern, aber mit unserer europäischen Raumfahrt. Das ist ein bisschen ambitioniert in zehn Jahren, aber zehn Jahre, das können wir auch. Ich glaube und ich wünsche, die erste äh, europäisches Astronaut in der europäische Station äh, fliegen und das hat zu tun mit dieses ganze neue äh, Raumfahrt Exploration Dynamism, die die am Moment ist. Das ist nicht nur für der Symbol, das ist auch für dieses ganze Technologie, die damit entwickelt ist. Ja, ähm, ja so das ist das ist ein positives Szenario für Europa und wir brauchen noch äh, ein bisschen äh, Unity und äh, Mut und Ambition, aber ja. Geld normalerweise haben wir schon mhm. und Kompetenz haben wir. Mhm. Und soweit ich das verstanden habe, die Exploration Company zielt auch nicht darauf ab, auf einen bestimmten Launcher, sondern im Prinzip ihr wollt auch ein äh, Geschäftsmodell für, für viele Launcher bilden. Das heißt, dass ihr auf unterschiedlichen Trägern auch gestartet werden könntet. Also, ja, äh, ja, ja, wir mhm. sind Launcher Agnostik. Mhm. Und ähm, ja, also ich Elene, ich freue mich super, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, von die äh, Exploration Company, aber auch von New Space Graders und von diesen Geschäftsmodellen, die uns mit Sicherheit ähm, erwarten werden und auch ähm, mit diesem optimistischen Ausblick äh, wir <lacht> das Gespräch ähm, beenden können. Und ich hoffe, den Zuschauern hat das äh, gefallen. Ich werde den. Vortrag von Elen äh, auf dem Space Summit in Toulouse äh, verlinken. Guckt euch den unbedingt an. Ähm, der hat mich sehr inspiriert, Das war äh, wirklich, da ist mir das Herz aufgegangen, weil ich gedacht habe, das, das brauchen wir und das wünsche ich mir. Ähm, Raumfahrt kann so sehr begeistern und ähm, desto mehr Leute sich für das Thema interessieren, um, umso besser. Viele von deinen Einschätzungen ähm, teile ich oder sie haben mir auch äh, ja, meinen mein Horizont äh, erweitert. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, was du sagst, dass wir als Europäer mit unseren Werten und unseren Wertvorstellungen in den Weltraum aufbrechen und da auch mit dabei sind. Ähm, weil ein Punkt, den du in dem Vortrag auch gesagt hast, ist, dass wir für unsere Kinder in den Weltraum äh, gehen und diesen, ähm, diesen Schritt machen, dass wir als Menschheit den Planeten äh, verlassen und äh, da rausgehen und schauen, was da ist und, und lernen und... Ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass die europäischen Werte äh, da eine große Rolle drin spielen und ich freue mich sehr, was ihr mit The Exploration Company angeht und ich werde es auf jeden Fall unterstützen und haltet mich auch gerne auf dem La Laufenden. Ich werde es auf jeden Fall auch auf dem Laufenden haben und ich werde auch meinen Zuschauern ähm, empfehlen, dass, ihr, ähm, dass man gucken sollte, was ihr da vorhabt und äh, wie es bei euch weitergeht. Ähm, und ja, ich freue mich, dass auch in so dunklen Zeiten wir hier ein bisschen einen positiven Ausblick auf die, äh, die Raumfahrt ähm, nehmen konnten. Ich hoffe, euch Zuschauern hat es gefallen. Vielen, vielen Dank an Elen und ich würde sagen, äh, immer schön senkrecht bleiben und ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen, vielen ja. vielen Dank.